Für's Festival. Ich hab' da mal etwas vorbereitet. Autobahn bis Marseille und sich mit der Maut lassen. Neu! Mir fahret. So, das dauert mindestens einen Tag länger. Ja, und was das erst der Sprit kostet? Lasset uns doch am Wasser entlang fahren. Marie, Da gibt's ja auch eine Maut. Hindernis. Marie, kannst du die nicht auch mal mit einbringen? Schau dir mal, hier, hier, mal zu. Warum fliegen wir nicht einfach? Fliegen ist das neue Öko. Gut, danke. Das mmh, ist aber gut. So, hängen mir aber gescheit, was zu